Hallo und herzlich, herzlich willkommen, willkommen bei Jan und Max. Wir haben uns jetzt so überlegt, eine Dingens zu machen. Let's eat. Ja, und dafür haben wir uns jetzt verschiedene Fähigkeiten gemacht. Wir beginnen ich mit, beginne jetzt mit Mars. Ja, und was hältst du davon, dem Mars? Der Mars schmeckt lecker. So, als nächstes habe ich eine... Sauer! Sehr lecker, zwar etwas sauer, <lacht> aber was Sie vielleicht auf der Packung schreiben sollten, ist, dass es in Wirklichkeit ein Lutscher ist. Jetzt ist Maxi dran. <lacht> ja, das du weißt so. Ich ist Maxi jetzt dran? Ein Snickers. Hey, hast du doch gerade schon. Ich hatte eben mal. Ich habe das gleich. Ich habe jetzt auch so einen Tee. Den gibt es auch als Mittelpfanne. Halt Und ich habe ihn jetzt mal als kleine probiert. Probieren wir mal. Ist wirklich sehr lecker. Ich sehr aromatisch. Sehr aromatisch, aber die Nüsse da drin. Als nächstes hier zu der Perfekt. Das. das ist nicht nur vollmilch da ist noch milch drin ja das ist richtig lecker was ich euch unbedingt empfehlen könnte der grüne und die grünen zusammen essen das passt perfekt zusammen als nächstes habe ich Duplo-Kinder. Das ist mit Müll. Duplo nicht, aber da ist nur noch Hageluft drin. Sehr mhm. lecker. Nur weiter zu empfehlen. Heißt nicht. Nee, <lacht> <lacht> <lacht> Nun zu einem richtigen Klassiker: den center shop Am Anfang sehr sauer, aber eine leckere süße Füllung. Ja, das war es mit unserem produkt -Placement. Es hat alles wirklich sehr lecker geschmeckt. bei dem ein oder anderen hätte man draufschreiben können, was drin ist, aber es ist trotzdem... Steht bestimmt auch drauf auf bitte. Und wenn ihr kein äh, Video verpassen wollt, abonniert es, abonniert uns.